Hallo! Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt, oder ich hoffe, ihr habt auch so gutes Wetter. Ich glaube, dass es tatsächlich hier in Berlin im Moment sehr, sehr gut ist, im Gegensatz zu vielen anderen Teilen in Deutschland. Deswegen, wenn nicht, schicke ich euch ein bisschen Sonne und gutes Wetter. Es gibt so viel Neues zu erzählen hier in der Wohnung. Wir haben ja unser Sofa bestellt. Aktuell ist hier jetzt nämlich eine Luftmatratze. Und... Das haben wir vor zwei Wochen bestellt und in dieser Auftragsbestätigung oder in dem, auf der Website stand, dass es innerhalb von sieben bis neun Wochen geliefert wird. Und jetzt habe ich gestern die Mail bekommen, dass es in KW50 bei dem Händler eintrifft. Und dann telefonieren die uns an und fragen, wann sie es uns bringen können. Das heißt, ich glaube, wir haben das so vernichtet vor ja, dem neuen Jahr und das finde ich so scheiße. Weil es ist halt einfach ein Monat oder so länger, den wir jetzt warten. Ich habe schon überlegt, da anzurufen und mal ein bisschen zu fragen, ob man dann vielleicht am Preis das machen kann. Auch wenn ich das eigentlich nicht mag, so beschwerdemäßig. Aber es ist halt schon echt lang und es ist der Herbst, wo man eigentlich echt auch mal gerne auf dem Sofa chillt oder ich. Naja, deswegen steht jetzt hier diese Luftmatratze und die ist zwar auch bequem, aber naja... Ich wollte euch heute mal unser Badezimmer zeigen und zwar auch so die Sachen, die da so drin sind. Also wir haben uns jetzt so eine Organisationsmöglichkeit da gekauft und viele fragen auch, was ich überhaupt noch so für Beauty-Produkte habe oder nutze. Und ich dachte mir, wir verbinden das einfach mal und ich zeige euch das. Und dafür gehen wir jetzt mal ins Badezimmer. Erwartet jetzt nichts Besonderes, aber wir haben hier so einige Tücken zu überwinden und die haben wir jetzt glaube ich ganz gut überwunden. Und ich dachte mir, ich zeige euch das. Also hier ist die Tür, hier kommt man rein, dann ist hier rechts erstmal ähm, die Badewanne mit Duschvorhang. Wir wollten eigentlich so einen Duschvorhang aus so einem alten Laken nehmen, weil es halt deutlich nachhaltiger ist als so ein Plastik- oder was das ist, Duschvorhang. Aber ähm, ja, ein Laken wird halt auch super schwer und ich glaube auch, es trocknet halt nicht so gut, natürlich. Ich habe das zwar online auf einer Seite gesehen, dass es das funktionieren soll, aber irgendwie war ich mir nicht so ganz sicher und... Dann haben wir irgendwann gesagt, komm ey, bevor wir da jetzt irgendwas zusammennähen und das ist zu lang und wir müssen es noch kürzen und bla bla bla, äh, nehmen wir halt jetzt diesen. Und bis jetzt bin ich damit auch sehr zufrieden, auch wenn es natürlich, ich weiß, schlecht für unsere Mutter Natur ist. Hier ist dann der Handtuchhalter und dann ist hier das Waschbecken äh, mit Spiegel und ich zeige euch das mal. Ich war am Dienstag auf diesem türkischen Markt hier am äh, Malbachufer in Kreuzberg. Und da habe ich dieses wunderschöne Seifenbehältnis gekauft. Von so einem super netten Typen, der meinte auch, ja, wenn dir die Farbe doch nicht gefällt, dann kannst du es auch ruhig noch umtauschen und so. Aber ich finde es irgendwie ganz schön. Äh, hier drunter ist dieser hässliche Schrank von Ikea, den ungefähr jeder hat. Da wollen wir diesen Knauf auch noch durch so einen ersetzen, damit es ein bisschen schöner wird. Aber ja, der ist halt praktisch, ne? Äh, Handtuch, da unten ist die Dreckwäsche. Und dann ist hier die Fensterbank. Und dann ist hier die Toilette und da ist halt so ein Absatz. Und dieser Absatz ist ungefähr 30 cm tief, vielleicht ein bisschen mehr. Und wir haben halt geguckt, ob wir einen Regal oder einen Badschrank finden, der so tief ist und nicht so besonders hoch, weil irgendwann kommt man ja auch nicht mehr dran und keine Rollen oder sonst irgendwas. Weil es gibt halt fürs Bad super viele so Unterschränke fürs Waschbecken. Oder es gibt super viel zum Hängen und wir wollen hier nichts anbohren, weil wir haben ein bisschen Angst in die Fugen zu bohren, weil nachher splittert irgendwie einer dieser Fliesen und das, da hätten wir keinen Bock drauf. Ja, und das war halt super schwierig zu finden. Und deswegen haben wir dann einfach mal im Baumarkt geguckt, was es da so gibt und sind dann auf diese Dinger hier gestoßen. Das sind halt so Holzregale oder Holzschubladenvorrichtungen. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so Apothekerschränke. Und ähm, ja, dann haben wir jetzt erstmal die gekauft und es gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben auch noch überlegt, die vielleicht ein bisschen anzumalen. Vielleicht mit Wasserfarbe, damit es nicht so ganz krass ist, sondern nur so eine leichte Farbe. Und wir haben auch überlegt, weil die sind hier ja ständig Feuchtigkeit ausgesetzt, ähm, das noch so ein bisschen zu lasieren, damit das einfach länger hält und nicht irgendwie feucht wird. Und ähm, genau, das ist so das, wie es gerade hier aussieht. Das ist noch nicht alles, also ich habe auch noch ein paar Sachen in der Kommode auf dem Flur, die zeige ich euch gleich auch noch. Aber ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal, wie wir das so befüllt haben. Und daneben hier steht so mein schmink mit Sachen, die ich, wenn ich mich denn schminke, wirklich täglich benutze. Also wirklich nur so die Basic-Sachen. Ähm, hier ist Concealer, hier ist auch so eine kleine Lidschattenpalette und sonst Puder-Rouge, Pinsel, ähm, Augenbrauenzeugs, eine Wimpernzange, Wimperntusche. Ja, eigentlich ist das nur für Pinsel gedacht, aber ich fand das Etui ganz gut, um da noch ein bisschen mehr reinzupacken. Es hat eine angenehme Größe das steht hier so neben. Ähm, und dann steht da drauf noch ein Parfüm von meinem Freund und meine schöne Fahne hier. Dem geht es hier auch sehr, sehr gut mit der Luftfeuchtigkeit, obwohl es hier ja nicht so besonders hell ist. Aber ich habe das Gefühl, ähm, ja, ja, er macht einen guten Eindruck. Und genau, wir beginnen einfach mal hier oben. Hier sind, ganz langweilig, meine ganzen Haarsachen, also Bürsten und Haargummis und so Spangen drin. Dann sind hier in dem größten Fach, das ist halt praktisch, weil das ist echt groß, da passt einiges rein, sind so Vorräte drin, irgendwie Zahnpasta, die man noch hat, Nagellack, hier sind Bodylotion, Sonnencreme, also alles, was halt ein bisschen mehr Platz braucht und wo man äh, ja, irgendwie nicht so richtig weiß, wo das sonst hinkommen soll. Dann ist in diesem ersten kleinen Fach hier oben sind Parfüms von mir. Ich habe aktuell nur noch diese drei, was heißt nur noch, das ist ja wohl mehr als genug, die ich alle irgendwie aufbrauche. Dies hier habe ich schon seit zwei, drei Jahren. Das ist dieses Chloe von, weiß ich nicht, vergesse ich immer. Dann ist hier so ein günstiges von Max. Das finde ich super, super lecker. Das habe ich mir auch schon öfter nachgekauft. Und das hier ist auch ein günstiges Betty Barclay Tender Blossom. Das benutze ich auch schon seit vielen Jahren. Immer mal wieder kaufe ich mir das. Die passen hier gut rein und ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man Parfüms nicht ganz so hell stellt, sondern so ein bisschen schattig, damit die den Duft behalten. Deswegen ist das meine Parfümschublade. Übrigens, also die meisten Schubladen sind von mir. Ne? Mein Freund hat nur diese. Der hat nicht so viel Kram. Hier sind so Reinigungssachen. Also einmal ey, das Abschminkzeug, was ich... Für Augen-Make-up benutze, wenn ich es denn trage. Dann ist hier so eine Reinigungsmilch von Alverde. Und hier ist noch so ein Reinigungsöl. Das hat mir meine Schwester geschickt, äh, geschickt, geschenkt zum Geburtstag von Jungglück. Das finde ich auch sehr schön. So, daneben sind dann Deos. Das sind aktuell drei, weil ich die alle gerade so aufbrauche. Das finde ich nicht so nice. Von Nivea Fresh Pure 0% Aluminium. Also es riecht gut, aber es ist nicht so... Deo-mäßig so gut. Dies hier hingegen ist wirklich deutlich besser. Rexona Quick-Dry. Auch mit 0% Aluminium. Und hier hinten ist so ein ganz extremes Maximum Protection von Rexona drin. Das benutze ich halt so bei besonderen Anlässen, wenn man wirklich einfach nicht schwitzen will. Aber ich weiß, dass das nicht so besonders gut ist für den Körper. Falls ihr übrigens ein Deo kennt, was mehr so ein bisschen nachhaltig und umweltfreundlich ist, dann schreibt mir das mal gerne. Und was trotzdem gut ist, weil... Ich glaube, ich schwitze relativ viel, so durch die Schilddrüse-Geschichte auch. Und deswegen brauche ich schon ein Deo, was auch gut ist. <lacht> so, hier drunter sind meine ganzen Cremes. Also, hier sind erstmal die Nachtcreme, die ich jeden Tag benutze. Ich stelle das mal hier oben hin. Dann eine Tagescreme, die ich gerade halt aufbrauche von Nivea. Eine andere Tagescreme, die ich aufbrauche von Nivea. Die hat Lichtschutzfaktor 15, das finde ich ganz cool. Dann ist hier eine Handcreme, die ich gar nicht gut finde. Also ich finde, wenn man die einmal benutzt hat, hat man das Gefühl, dass die Hände so ganz bröckelig sind, wenn man sie dann nicht mehr benutzt. Und hier habe ich noch eine Fußcreme, die hatte ich mir mal für unsere Wanderung gekauft. Und dann ist hier noch so ein, auch von Jungglück. So ein Vitamin C Serum, so für über die Nachtcreme oder so benutze ich das ganz gerne. Das ist auch ganz cool. So, wie gesagt, diese Schublade hier ist von meinem Freund. Da ist, glaube ich, einfach nur so ein Rasierer und ein Deo drin. Aber das zeige ich euch jetzt nicht unbedingt. Und hier sind so, ähm, ja, so werkzeugmäßige Sachen eigentlich drin. Also dies hier gehört alles zu dem Rasierer. Dann sind hier Q-Tips und hier sind Anspitzer und Pfeilen und Pinzetten und Nagelscheren. Und ähm, hier Zahnseide und so. Also das ist das, was man, ja finde ich, immer mal so braucht, was nichts mit, also was halt wirklich mehr so Werkzeuge sind. Und das ist es eigentlich. Ähm, also das sind so die Sachen, die jetzt halt im Bad sind, die wirklich eigentlich fast täglich in Benutzung sind. Und dann haben wir, wie gesagt, hier auf dem Flur noch eine Kommode. Das ist diese von Ikea, die hatte ich auch immer in meinem Zimmer in Köln stehen. Und da sind eigentlich Sportsachen drin, aber hier im obersten Fach habe ich auch noch ein paar <lacht> Beauty-Produkte. Und jetzt seht ihr, welche Ausmaße das hat. Vor allem ist das nicht alles. Viel ist auch noch in meinem Heimatdorf. <lacht> ja, es ist nicht wenig. Ähm, also hier sind so Schminksachen drin, die man nicht täglich braucht. So Ein paar besondere Lidschatten, Nagellacke ähm, und noch so Vorräte, Puder, was ich jetzt halt nicht gleichzeitig benutzen kann. Dann sind hier Masken und Badesalze und irgendwelche Cremes, die man so auf Reisen gut mal mitnehmen kann. Ähm, Haarkuren, also so speziellere Sachen. Hier vorne ist noch so ein Säuberungsgerät. Das sieht ein bisschen aus wie ein Vibrator, ne? <lacht> ähm, ja, also das ist so ein Säuberungsgerät, das hat mir meine Schwester mal geschenkt, mit so unterschiedlichen Aufsätzen. Damit kann man das Gesicht halt ganz gut säubern. Hier ist die Halterung dafür. Dann ist hier noch ein Make-up-Entferner-Ding und noch eine andere Lidschattenpalette. Also das ist hier noch drin. Das sind halt Sachen, die braucht man, die brauche ich einfach nicht so oft. Ja, und so sieht es halt im Moment aus. Ich finde es echt cool, weil es hält das alles ordentlich und man kann einfach ganz schnell die Sachen da rein sortieren und es steht nichts rum, was ich gut finde, weil ich mag es halt nicht, wenn so viel rumsteht. Und ich probiere halt, wie gesagt, meine Sachen auch immer weiter zu reduzieren und aufzubrauchen und nichts Neues mehr zu kaufen schminktechnisch weiß ich auch echt nicht, wann ich mir das letzte Mal Schminke gekauft habe, weil ich kriege tatsächlich immer noch von L'Oreal so Presseprodukte zugeschickt. Halt, wenn die irgendwelche neuen Produkte einführen, dann schicken die mir das zu. Und inzwischen schminke ich mich ja ab und zu mal wieder. Ich habe mich ja bestimmt ein Jahr oder so fast gar nicht geschminkt. Ähm, aber ich kann das halt nicht aufbrauchen. Das sind halt Lippenstifte, die benutze ich eh nicht. Das sind Concealer in allen möglichen Farben, make up von ganz, ganz hell bis ganz, ganz dunkel. Und ich probiere das dann immer irgendwie zu verschenken oder irgendwie Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen oder so mitzubringen. Aber manche Sachen sind halt über und ich könnte vielleicht mal eine Verlosung machen. Ich bin jetzt am Wochenende in der Heimat und ähm, stelle dann vielleicht einfach mal so zwei, drei Pakete zusammen, die vielleicht cool sein könnten. Ich glaube nämlich, dass schon wieder was angekommen ist. Meine Mutter meinte, es ist wieder ein Paket für mich angekommen. Ähm, deswegen ja. Also es kann sein, dass in den nächsten Videos da mal was kommt, falls ihr da Bock drauf habt. Weil ich kriege es halt nicht leer. Ich kann es nicht aufbrauchen. Ich weiß nicht wie. Und ähm, ja, deswegen stay tuned. Und, oh mein Gott, das muss ich euch unbedingt noch zeigen. Wir waren gestern in so einem Laden hier in Berlin. Wir wollen Möbel kaufen, heißt der. Den gibt es einmal beim RAW-Gelände an der Warschauer Straße, Warschauer Brücke direkt. Gibt es halt so Gebrauchtmöbel Und es gibt noch eine größere Version davon am... Ähm Revala Passage oder so in der Nähe vom Frankfurter Tor und die haben halt super schöne alte Möbel und ich, also mein Freund und ich, wir finden es beide schön und wir haben jetzt Küchenstühle und ich habe den Küchentisch hier drin stehen ach, ich kann euch noch so viel zeigen wenn ihr noch eine Minute Zeit habt wir haben jetzt nämlich hier auch den Küchentisch drin stehen der, das ist tatsächlich der, den ich mal so gelegt hatte mit dem Zollstock, die Maße. Und der passt hier doch ziemlich gut rein, finde ich. Also es ist nicht zu viel, nicht zu groß. Der Durchgang ist noch groß genug. Man hat Platz. Und diese Stühle haben wir gestern dazu gekauft. Einmal diesen und diesen. Und es sieht so schön aus. Der ist leider noch ein bisschen zu breit für den Tisch. Aber der passt. Und ich finde, der passt eigentlich auch. Also das ist auf jeden Fall super toll. Ich finde es so schön. Genau, also es wird. Ihr merkt, es wird immer mehr. Und ich finde es alles super schön. Ich fühle mich wohl. Den Pflanzen hier geht es auch gut. So, jetzt höre ich aber auf zu reden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ähm, falls ihr noch einen Tipp habt bezüglich dieser ganzen Drogerie-Sachen, wie ich das irgendwie minimieren kann, vielleicht kann man sowas auch spenden oder so, ähm, dann schreibt mir gerne. Und ich freue mich auf euer Feedback und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.